Ich beschäftige mich in meiner Forschung mit Kunstwerken, die in Kriegszeiten oder in Krisenzeiten oder in Momenten, wo die Machtverhältnisse zwischen Weltregionen unsymmetrisch waren. In diesen Situationen beschäftige ich mich mit Kunstwerken, die hin und her geschoben wurden. Entweder gewaltsam oder sie wurden gekauft für viel Geld, bei welchen, die kein Geld hatten. Und dieses hin und her von Kunstwerken oder nicht unbedingt zurück, nur hin, von Kunstwerken ist das, was mich beschäftigt. Das ist deswegen wichtig, weil diese Kunstwerke oft in unseren Museen zu sehen sind heute und wir haben komplett vergessen, woher sie kommen. Und daran zu erinnern, scheint mir extrem wichtig.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 Ich habe das Glück, an der Universität über ein Thema forschen zu dürfen, was ansonsten in anderen Bereichen der Gesellschaft, in Museen zum Beispiel oder in der Politik nicht so frei gehandhabt werden kann. Wenn wir über Museumssammlungen sprechen, sind sehr, sehr viele Ängste damit verbunden, möglicherweise aus den Museen, die ihre Bestände möglicherweise nicht verlieren wollen, wenn sie zu viel davon erzählen. Oder in der Politik ist es gleich mit ganz großen Konstellationen verbunden, die mit Vorsicht angefasst werden soll. Und das riesige Glück, das wir in der Forschung haben und gerade an der Universität, ist, dass wir eben im Dienste der Wahrheit unterwegs sind. Und das gibt eine große Freiheit. Das gibt auch Mut, etwas zu wagen. Es kann auch einiges kosten, aber das lohnt sich. Und deshalb ist die Wissenschaft als Korrektiv auch zu anderen Orten der Wissensgenerierung extrem wichtig.